Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Chaos. Heute mit dabei sind Steve und Brando und ich habe ein wenig Offscreen weitergebaut, weil ich eigentlich nur meine Insel weiter ausgebaut habe und damit genug Melonen und Bäume hatte. Und jetzt stehe ich vor dem Tempel und werde ihn looten. So, jetzt habe ich auch schon meine ersten Diamanten gefunden und eine ziemlich lässige Brustplatte. Aber ich denke, diesen Potion sollte man eher nicht trinken. Oh, ich habe erstmal schlafen. Ja, gute Idee. Äh, also. Alex schlafen? Achso, ja genau. Ich habe da so ein Ding. Was? Du kannst jetzt nicht starten, das sind Monster in der Nähe. Wo ist er denn hier verfickt nochmal Monster? Jetzt. Alex, liegst du im Bett? Nee, bin nur noch mit Zielerfrische beschäftigt. Komm grad nicht zum neuen Bett. Himmelfische, wo, wo bist, bist du? oben bei dem Tempel? Ja. Warte mal, bevor du da hinten irgendeine Kiste aufmachst, will ich hochgucken. Was? Nee, passt schon. Lass <lacht> mal kippern. Ja. Kein Beat. What, jetzt bin ich bei meinem Bett. Brandon, no, no. bist du da? Ich bin, ich lieg neben dir. Hashtag NoHomo. Gut. Hashtag NoHomo, ja. Warte Alex, wir hochgucken, bist du, hä, hä, hä, du bist da oben drin, ne? doch bist du, okay, Brandon, komm mal her, alter, ja, du, bist, du vermisst doch nicht auch eh, ich, ich seh's jetzt schon, nein, warte, wir gucken jetzt mal da hoch, wenn er reingeguckt hat, ist nur Bescheid, bist du oben Alex, ich war grad oben, ich bin gerade bei meiner Base. Wenn du die Kiste aufmachst, dann explodiert das ganze Ding da oben, gell? Ja, ich hab das ganze dd jetzt abgebaut, war irgendwie Super, danke. Das war jetzt 3 Sekunden dann wie ich bei dir. Wo bist du eigentlich gerade am um Server-Sieger so hin? Ich hier bin bei unserem coolen Schloss und muss mich schleunigst zurückmachen, bevor Nacht wird, weil sonst kriege ich hier tierisch auf den Sack. Ah yeah? doch, ja? Ja, ja, ja, ja. Hm. heute, alter. Hat <lacht> <lacht> ihr das nicht vorhin schon getan? Als ob der Holt Hurtschwert ist. Äh, uh, hier. Yo, so wie die haben das ist äh, Axt mit Schärfe 8. Das ist Schärfe 3. Das ist Schärfe 8. Ey, das ist doch normal, dann müsste es aus. Ja, komm, bin ich tot. Als ob ich mit meinem Schwert die Spinnennetze in der Oberhand wäre. Ah, weg. Okay. die Bicken da alle oben. ja die Chillen da oben. hätte sogar eine Kiste. Oh. Ey, nett, Alter, du schlagst nicht mehr. Oh, ich bin gerade fast gestorben. <lacht> Alter. Nice auf jeden Fall schon noch mal nochmal ein Spawner. Oh. Ah und das mit Kiste, ey. Wunderbar. Alter Schwierig. <lacht> Was denn? Eine Angel mit Schärfe 5 und Rückschluss 3. <lacht> Und eine Diamond Home mit Dolan 5. Also die Eisen. Oh, da ist sie. Ja. Oh. Back raus hier. <lacht> Direkt rausgerannt. <lacht> geh weg, Zombie. Ich geh mal hier runter. Oh, hier ist schon mal ein Creeper. Einen Creeper war nee, nee, im so nee. Hat jemand eine Karotte? Äh, nein. Ja. Ich habe von hab Alex Essen geklaut vorhin, also... <lacht> <lacht> Na, das am Spawn ist eigentlich eh für jeden gedacht. Ich hab Goldkarotte. Gold das bringt gegen wenig. Der stirbt die ganze Zeit. <lacht> <lacht> das muss man ihm? Jo, hey. da oben sind da mal Zombies. Ich muss sagen. Ja, schwimmen nochmal da hoch. Reaper, Reaper! Da, da, da, da. <lacht> da oben ist Bati Hart. Was sind mit dem Monster? Ja, ja, da oben hast du kein Licht, gar nichts. Ich habe auch kein Licht dabei. Das ist nicht so schlimm. Sorry Alex. Ey, yo, du musst mich hin mach nice. Kiste, super. Der schlägt mir da mal auf zwei Leben durch, Hobi. Handy und Pickaxe. Dicke Pisten. Ich hab ein Ei mit Schärfe. Ei! Ein Ei von der Schallplatte, nice. Also ich Hinter dir, neben dir. Boah. Ja, Creeper! Die. Da hinten steht ein Enderman, schaffst du den oder soll ich den machen? Warte mal, ich geh mal Leben du. Mit einer Aktionen, da. Ja... ja. <lacht> <lacht> <Deine> Aktion. <lacht> ja, Creeper, voll reinrennen. Das sieht mich ehrlich nicht. So, wir sind jetzt wieder unten hier. Mach mal wieder auf, ich muss mal zum Enderwelt rennen. Boah, so <lacht> Das ist saugeile Hörn drin. Den war ich... sie... <lacht> den haben wir, oder soll ich den nehmen? Ich weiß gar nicht. Aber jetzt haben wir es zusammen gemacht irgendwie. Ja, okay. Dia, Dia Helm mit Haltbarkeit 4, äh, Schutz 1, Vollschutz 1, Explosionsschutz 5. Nimm du den Helm, ich nehme den Rest. Okay, danke dir. Brauchst du eigentlich einen guten Helm? Ja, ich Ich habe einen Schutz 1 Helm, ja, Du was nur Leder. Ich erkenne den Game, das war das Besser, aber nicht auch nur Leder Ja, aber er hat nur beim ersten Bezauberung Das ist der, genau derselbe, den ich drauf hab Achso, okay. <lacht> so, hier gehts noch hoch, aber da oben steht ein Creeper direkt auf der Treppe Treffen äh. nicht Warte mal, machen wir neben dir die Spinnern jetzt weg Alles dauert zum Beispiel Scheiße <lacht> explodieren Jo, danke fürs Zuschauen, falls es dir die Folge gefallen hat, gebt doch den Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch unbedingt bei den anderen zwei vorbei, sie werden in der Infobox verlinkt sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.